Heute stelle ich euch Niki Berlin vor. Niki, wie ihr Name schon sagt, lebt in Berlin. Und trotzdem hat sie einen Traum. Florida. Und nächstes Jahr ist es soweit. Dreams come true! Niki, ich freue mich für dich, dass dein Florida Traum wahr wird. Ich bin schon gespannt auf die Stories, die man dann zu sehen bekommt. Äh, bis dahin, schaut auf ihren Instagram Profil vorbei unterstützt sie bei ihrem Florida Traum und mal von Florida abgesehen sie ist super nett witzig hat einen aktiven lifestyle komm reinschauen lohnt sich